Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, Freunde des sortierten Oberstübchens. Hier sind wir wieder mit der munteren Philosophie-Trilogie Abstraktionen. Nominalismus Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal mit der Folge 8. Einem Zitat des bereits erwähnten Paul Sende, die soziologische Theorie der Abstraktion aus dem Jahre 1923. Hier heißt es, alles Denken besteht in Vergleichen und in einer Zurückführung der neuen Vorstellung, Vorstellungen auf bekannte Vorstellungsgebilde, die begriffliche Festlegung und Benennung muss sich dieses Vorgangs bedienen, weil aus denkökonomischen Gründen nicht jede Vorstellung durch ein allein ihr zugeordnetes Wort ausgedrückt werden kann. Dieser Vorgang entspricht dem biologischen Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit des Denkens, was besonders dadurch erreicht wird, dass die Charakteristik des vertrauten Gewissen Selbstverständlichen vom Alten auf das Neue übergeht und was wir hier noch haben was vom Alten auf das Neue übergeht das ist hier dieser her und dann dieser her so jetzt gefällt mir das ganze schon besser also, äh, hier haben wir mit anderen Worten äh, mit dem zu tun, was äh, anderweitig als äh, Aperzeption bezeichnet wird. War mal ein äh, großes Thema um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert ist leider wieder in Vergessenheit geraten, wie auch die Geschichte mit dem naiven Realismus oder dem Alltagsverstand, der schon einmal auf seine Plätze verwiesen wurde, aber dann wohl aus demokratischen Gründen zu, zu, für meine Begriffe, zu viel Lob und Ehr gekommen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Mh, Aperzeption, das war das Thema, dass eben, äh, eben, eben, eben in jeder äh, Wahrnehmung etwas dazukommt. Äh, Aperzeption zur Perzeption. Und zwar äh, eben diese bekannten Vorstellungsgebilde. So will ich sagen. Äh, anderweitig auch als Erfahrung bezeichnet, dass also äh, bei der begrifflichen Festlegung immer schon ein äh, ein, Grund, ein, ein äh, Fundus, jetzt habe ich es, ein Fundus an Begriffen zur Verfügung steht, ähm, der im Laufe äh, der Erfahrung bzw. Äh, der Lebenszeit eben zu ähm, den entsprechenden äh, Sprachgewohnheiten äh, führt, äh, die immer dann mitspielen, wenn, es, äh, wenn ein Bewusstsein am Werk ist. Ähm, also es ist nie, äh, man steht da nie wie der Ochs vom Berg, beziehungsweise es wird nie äh, jedes Mal das Rad neu erfunden sondern die Begriffe, die eben eben eben äh, schon als bewährt oder als äh, zutreffend, nützlich äh, gefunden wurden, die werden weiterverwendet und baut auf diesen auf. Szende spricht hier noch von einem biologischen Bedürfnis, also das hier, was mir jetzt wieder weniger gefällt, weil damit die besonderen Zustände wieder zu pauschalen abgehandelt werden und man möchte meinen, damit hat sich die Sache Sicherheit des Denkens läuft alles nur auf Vertrautes, Gewisses, Selbstverständliches hinaus, diese äh, eher konservativen Tendenzen, sodass äh, durch den alleinigen Gebrauch der Sprache ohne irgendein Denken und das, der, der, der kann dann auch innerhalb einer Logik äh, wunderbar äh, funktionieren, aber äh, deswegen entsteht oder kann sogar äh, gar nichts Neues entstehen. Neues würde entstehen, wenn die Problematik bei der Begriffsbildung äh, so weit ist, dass jetzt wirklich äh, mit dem bisherigen Fundus an Begriffen oder Formulierungen äh, das, was man sagen will, nicht mehr äh, relevant ausgedrückt werden kann. Und dann entsteht eben ein, eben, eben ein neuer Begriff, äh, wie das zum Beispiel mit dem Bewusstsein der Fall war, der Begriff des Bewusstseins, den gibt es noch nicht so lange. Überhaupt äh, war ja äh, die philosophische Sprache bis vor noch nicht allzu langer Zeit, es hat eigentlich erst mit Kant so um den Dreh begonnen, sein Vorläufer. Christian Wolf. Wolf, der hat ja noch in Latein alles abgefasst, war die philosophische Sprache Latein an den Universitäten, überhaupt die Gelehrtensprache, äh, ein Stück vorher mal Französisch, Leibniz hat noch Französisch. Äh, als die Franzosen dann auch ziemlich stark waren mit Descartes und Konsorten, also sind viele Begriffe des Deutschen dann erst äh, seit dem 18. Jahrhundert überhaupt im Umlauf. Und da hat sich dann eben äh, die Notwendigkeit ergeben, ähm, ähm, Begriffe zu bilden, die es vorher noch nicht gab in dem, in dem Sinne, so wie eben den Begriff Bewusstsein oder eine Vorstellung, äh, da äh, waren dann auch jede Menge Schwierigkeiten, als man dann vor der Notwendigkeit stand. Den, den, den griechischen Begriff Logos äh, ins Deutsche zu übersetzen. da war dann, Das war dann alles Mögliche, Logik, Sprache, Vernunft. Also äh, auch wenn jetzt die Notwendigkeit eines neuen Begriffs, äh, was auch immer wieder vermieden wurde aus denkökonomischen Gründen, wenn ein neuer Begriff nicht wirklich unumgänglich war. Weil sonst je mehr Begriffe unbekannt oder ungeklärt waren oder nicht verbreitet, umso größer war die Gefahr der Begriffsverwirrung und damit auch der Kommunikationsprobleme die dann äh, unter anderem auch die Regierbarmachung der Bevölkerung erschwerten. Aber ähm, die, die Bedeutung von Begriffen äh, veränderte sich dann oder ist dann immer wieder eine, eine, eine Veränderung. Äh, unterzogen worden beziehungsweise hat sich eine Veränderung in der Auffassung eines Begriffs, in der Interpretation eines Begriffs dann breit gemacht. Was wollen wir hier festhalten? Dass eben, eben, eben die Sprache und damit auch eine, ein Bedürfnis nach Stabilität. Wenn von äh, Stabilität oder Sicherheit äh, gesprochen wird, dann ist es ähm, auch in sehr hohem Maß auch eine Sicherheit des Denkens, wenn, auch wenn jetzt viele in, in vieler Hinsicht äh, Sicherheit. Äh, als überwiegend emotionale Angelegenheit betrachtet wird, dass es ein Gefühl der Sicherheit gibt und ein Gefühl des Vertrauten, weil sich das äh, ja nicht messen lässt, in, irgendwie, in irgendwelchen Zahlen äh, feststellen lässt, was äh, da Empfindungswerte sind von Leuten, muss doch eine gewisse Eindeutigkeit in dem, was da an Kommunikation kursiert, auch in den komplizierteren Angelegenheiten vorhanden sein, wenn nicht äh, das Unverständnis ein... Erhöhtes Konfliktpotenzial äh, bieten soll, zu dem vorhandenen Konfliktpotenzial aus äh, Interessenbedingt noch hinzukommend. dann äh, nochmal äh, gesagter äh, Paul Zende. Die grundlegenden Begriffe des sozialen Lebens sind alle Anthropomorphismen, primitive personifikative Abstraktionen, Gott, Himmel, Hölle, Teufel und Engel, weil der Staat, die Rechtsordnung, das Vater, und Selige, das Ding an sich wille. Diese Begriffe könnten eine Modernisierung sehr wenig vertragen. Die meisten würden nicht einmal die Operation überleben. Ihr immenses Beharrungsvermögen wird auf allen Gebieten des menschlichen Wissens hinderlich. Also... Ähm war schon mal die Rede von der Beharrlichkeit, äh, hat sich ein solcher Begriff einmal äh, festgesetzt, dann ist er praktisch nicht mehr wegzukriegen. Und Sende führt hier jetzt ähm, die den Begriff eines Gottes und dann auch eines Teufels, äh, alles äh, Abstraktionen von äh, wogegen aber die, die Masse der Menschen äh, der Meinung ist, dass es sich hier um real existierende Wirklichkeiten handelt, äh, bei der Seele vielleicht weniger, äh, ist eher bei denen, die das äh, Seelengeschäft betreiben, die Seel, sogenannten Seelsorger im, im kirchlichen Bereich oder dann auch die Psychologen, da ist äh, immer noch die Rede, beziehungsweise. Äh, gibt es Psychologien, die ohne Seele auskommen, so wie es wie der Buddhismus ohne den Ich-Begriff auskommt, kommt allerdings auch ohne den Gott-Begriff aus. Aber das Ding an sich wäre jetzt hier schon ein, eine ganz große Sache, weil es eben den Objektivismus... Grunde genommen repräsentiert, äh, Dinge an sich zu betrachten. Das ist die weiterhin die Pest der Menschheit in Bezug auf äh, vernünftiges Denken. Aber auch was den Willen angeht, äh, den haben angeblich äh, irgendwelche Hirnforscher immer noch nicht gefunden, äh, was aber wiederum auf dem äh, logischen Vorurteil beruht, dass äh, diese Begriffe oder Abstraktionen in Zeit und Raum lokalisiert werden könnten. Also von daher ist es sowieso Blödsinn in, in irgendeinem unter irgendeiner Schädeldecke da die realen Korrelate, möchte man sagen, zu diesen Abstraktionen vorzufinden. Das sind alles Ideen oder, wie wir schon gehört haben, Prinzipien im Grunde genommen, der Teufel, das Prinzip des äh, abgründig äh, Bösen, das äh, irrational nicht mehr äh, nicht mehr begreifbaren Bösen, weil es nicht mehr äh, auf irgendeinem äh, ein, Nutzen beruht von irgendeiner Seite, sondern eben eben, eben nur noch äh, einen Schaden ein zufügen bedeutet. Ohne, dass dabei äh, irgendein Vorteil auf äh, keiner Seite äh, feststellbar wäre, äh, wenngleich äh, bestimmte Zeitgenossen da äh, dem Teufel dann eine, eine Freude zuschreiben, dass er sich äh, oder sie natürlich Gendern nicht vergessen, Sie, die Teufelin, sich äh, abgöttisch freut, wenn sich der Mensch ärgert. Äh, aus diesem Grund wurde auch dieses Spiel, Kegelspiel erfunden. Die Rechtsordnung, auch eine äh, Anthropomorphismen, heißt auf den Menschen bezogen und menschenspezifisch. Tiere äh, bilden sich weniger einen Begri Begri bilden sie überhaupt keine Begriffe, haben vielleicht äh, bestimmte Begriffe... Könnte man vielleicht das Abstraktionen oder Vorstellungen, Erinnerungen auch, äh, spielt auch keine Rolle, auf alle Fälle wenn dann sehr, sehr unterentwickelt von irgendwas, einem Begriff. Aber so sind eben Staaten oder eine Rechtsordnung, das sind Abstraktionen, Begriffe, die bestimmte Funktionen ausüben, um das Denken von Menschen in einer bestimmten... In einer bestimmten Richtung zu ordnen. Einen Staat gibt es ebenso wenig äh, in realer Existenz wie, wie jetzt einen Geist. Das, äh, diese Begriffsbildung hat eben den Sinn, bestimmte, äh, ein bestimmtes Geschehen innerhalb des menschlichen Denkens äh, zu erklären oder ihm habhaft zu werden, äh, Einfluss darauf nehmen zu können, indem eben der, eben, eben der Begriff zur Verfügung steht, kann man ihn denken. Aber ich muss jetzt nochmal auf den Staat als Beispiel zurückgreifen. Diesen Staat gibt es genauso wenig, wie es Bielefeld gibt. Denn äh, die Existenz von Bielefeld kann nicht bewiesen werden. Außer man definiert sich eben irgendetwas als Bielefeld und dann wäre eben alles, was dieser Definition entspricht, äh, dann Bielefeld. Aber eine eigentliche Existenz von Bielefeld äh, ist nicht nachweisbar. Also äh, wenn man jetzt diese Definitionen wegrechnen würde und ganz nicht anthropomorph, würden da jede Menge Häuser stehen, Straßen, sonstige Gebäude, äh, Wiesen, und was auch immer, aber es ist eben kein Bielefeld. Da kann man, kann man mit der Lupe rumfahren und schauen, nirgendwo Bielefeld. Es ist eben eine Abstraktion, genauso wie Obst. Es wird niemand, es wird niemand ein Obst als solches finden, sondern, sondern immer nur eine, eine Banane oder einen Apfel. Aber Obst gibt es nicht, auch wenn im Supermarkt da oben drauf Obst steht. Obst selber kann man nicht kaufen. Also wenn ich nur Obst haben will, ohne dass ich jetzt eine Banane, Apfel, Birne etc. haben will, gibt es nicht. Und so ist es mit all diesen Geschichten hier, ist es nichts anderes. Genau genommen gibt es auch keine Banane, da trifft es genauso zu. Äh, dann müsste man, wenn man den Anthropomorphismus wegrechnet, so tun, als gäbe es keinen Menschen und keine Sprache. Und äh, dann wäre das jetzt eine Welt, der, zum Beispiel eine Welt der Tiere und Pflanzen, und ähm, die würden sich vielleicht ein, ein affe macht sich vielleicht einen begriff von einer banane indem er die unterscheidet von allem anderen äh, ob aber inwieweit das kommuniziert werden kann das ist jetzt auch wieder die frage also wenn dann sehr, sehr primitiv. Von Begriffen kann man dann auch nicht sprechen, weil das jetzt wieder zu beurteilen und hier zu untersuchen, das basiert ja alles auch schon wieder auf äh, menschlichem Vermögen. Wenn ich das hier da über irgendwas rede, ist schon wieder voll ein Anthropomorphismus am Werk, am Start, am Wirken. Und warum diese, der Begriff des Vaterlandes so beharrt und so schlecht wegzukriegen ist, das hat damit, damit zu tun, dass eben, eben, eben immer noch die meisten Leute viel besser fühlen können als denken. Und das muss sich leider der Politik anlasten als Versäumnis. Da muss ich unterstellen, dass man an, ähm, an obrigkeitlicher Stelle gar kein Interesse hat äh, an der Ausbildung der Urteilskraft äh, innerhalb der Bevölkerung. Aber das soll es jetzt gewesen sein, bevor wir den nächsten SZENDE und dann nochmal einen SZENDE, ah jetzt sind die SZENDE, Festspiele in Folge 8, ich äh, blicke nochmal auf mein Chronometer, nicht mal 4 Minuten stehen, ja genau, stimmt überein, das machen wir weg, ähm, einen machen wir noch, die Höherschätzung der Form hat einen politisch-juridischen Ursprung. Sie hat sich in einer Zeit entwickelt, wo Wissenschaften noch überhaupt nicht vorhanden waren. Der organisatorische Ausdruck der Form, die Ordnung, ist die Grundlage jeder Herrschaft, Macht und Autorität. Das Sich-Einfügen in die bestehende Ordnung ist die Pflicht, die jede Macht vom Beherrschten verlangt. Die formale Logik, in deren Formen sich die unzähligen Inhalte der Wirklichkeit einfügen müssen, ist ein Produkt und Abbild politischer rechtlicher Einflüsse. Also hier haben wir, das ist, ähm, äh, ist eine soziologische Theorie der Abstraktion und ich denke mal, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung diese Form hat, äh, das Abstraktionen bilden die Begriffsbildung, ist ja im Grunde genommen, jetzt habe ich das Ding da und das kriege ich nicht mehr weg, doch, äh, Begriffsbildung ist diese Form, sind Wörter, sind diese Formen und die haben einen nachsende einen politisch-juridischen Ursprung in einer Zeit entwickelt, wo eben äh, hat es politische Bedürfnisse, juristische Bedürfnisse gegeben, organisatorische Bedürfnisse der Regierbarmachung, würde Foucault sagen, eben die Ordnung und äh, die Form steht für die Ordnung oder eben das Eben eben das Formen, das Abgrenzen äh, eines, eines Gegenstandes von allem anderen um Zwecks seiner Habhaftmachung oder besseren Bearbeitung, alles Unwichtige weg und nur auf das Wesentliche konzentriert. Das ist die Idee der Form. Aber diese Form ist eben auch die Grundlage nach Zende die Grundlage jeder Herrschaft. Und äh, es ist äh, eben die Frage, eben, eben inwieweit welche Rolle die Sprache und Abstraktionen auch äh, in Bezug auf Herrschaft und Autorität spielen. Da hat es äh, schon Untersuchungen gegeben, nicht so ausführlich, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber da hat sich zumindest einiges getan, die Rolle der Sprache in Bezug auf Herrschaft und Macht an Autorität. So, jetzt bin ich fertig habe ich fertig, dass sich einfügen in die bestehende Ordnung die formale Logik, die, wo es hauptsächlich die Form geht, wo die, die, die Normen der Logik, was einzuhalten ist, um widerspruchsfrei zu denken, eben die Prinzip der Widerspruchsfreiheit oder auch der Identitätssatz, äh, A ist A und nicht B ist eigentlich äh, dasselbe wie der Widerspruchssatz. Da geht es auch um den Widerspruch, also könnte man sich eins, eins von den zwei entsparen. Formale, formale Logik, das ist ein Kapitel für sich. Das kann ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal, aber da, da äh, komme ich immer wieder immer wieder darauf äh, zurück, inwieweit die formale Logik eben durch ihr, ihren Formalismus äh, sehr viel außer Acht lässt, ausgrenzt, äh, was dann äh, zu den äh, bekannten Minderheitenproblemen führt. Aber das war's jetzt. Peace und out.